Du wirst eben deine erste Schnellreisestation freigeschaltet. Diese sind überall in der Welt verteilt. Jeden dieser Orte kannst du über die Karte im Pausenmenü jetzt sofort erreichen. Ja, super. Wie ist denn der Rückspiegel eingestellt? Was denn für ein Rückspiegel? Ey? So. Wir sind zurück. Hier zu deinem Arbeitsplatz. Okay. Am um, Walking. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel so schlechte Bewertungen hat. Verstehe ich gar nicht. So. Wo ist denn unser Arbeitsplatz? Hier oben irgendwo, ne? Ja, da oben. Müssen wir jetzt noch einen Bericht schreiben? Bitte nicht, ey. Nee, für Berichte schreiben wollte ich eigentlich nicht hier anfangen. So. Hier kannst du dein Verdien deine verdienten Einflusspunkte... Aha. Aktiviere nun das Verkehrssystem. Damit kannst du das von dir... Das vor dir fahrende Fahrzeug... Ah, das kann... Ah... Oho! Guckt mal hier! Wir oh guck mal, mobiler Blitzer! Boah, wir können hier voll viele Sachen nachher freischalten, ne? Hier. Ja. ja. Verkehrssystem... Haben wir es freigeschaltet jetzt? Ermöglicht die Abstands- und Geschwindigkeitsmessung während der Fahrt. Ja, voll cool, ne? Ja, verfolgen wollte ich teilnehmen. Ja, mach ich gleich. Ich wollte erstmal kurz essen. Du kannst auch mal eben zum Einsatz in den Iran. Ja. Ach, polizei -Intuition. Durch Aktivierung dieser Fähigkeit werden wichtige Gegenstände oder Fahrzeuge farblich hervorgehoben. Ah, okay. Wache, Kaffeemaschine? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Uiuiui. Helikopter die Koptern will platz Eieieiei. Aber die können wir nicht selber fliegen, ne? Hm. Okay. Ähm, aber wir können hier nachher Bodenhaftung freischalten, Blitzer, Sicherungs... Äh, ein Sicherungskraftwagen, Zielfahrzeug. Ja, das ist doch super, ne? Was kostet das überhaupt? 3000. Der Sicherungswagen kostet 10.000. Ach, scheiß. Jo. Gut, ich denke mal, wir müssen Wechsel zur Nachtschicht. Okay. Tutorial Tageszeiten. Hier kannst du die Tageszeit in der Welt ändern. Ah, cool. Können wir so arbeiten, wenn wir wollen, ne? Nachtschicht. Der Wagen reagiert doch jetzt schon extrem. Finde ich auch. Finde ich auch. So, da gehen in den Einsatzwagen. Okay. Let's go. Boah, das sind Zivilkleidung. Nein. Ah, hier gibt es einen, einen Hinterausgang. Ach, guck mal, Hans ist auch schon da, ne? Hans Haas hat Bock. Äh. Boah, dieses Licht, ne? Hin. Hä? Wir sind da oben auf die Autobahn rauf, ne? Ja. Alle Einsatzfahrzeuge. Es findet gerade eine statt. Ist da gerade eine Verfolgung statt? Cool. Oh, oh, oh, oh, Gott. Hart am Feiern, hart am Feiern. Hart am Feiern. Evil Cookie! 12? Dann nochmal wieder da. Vielen Dank, Evil Cookie, für den Reshop im 12. 12. Monat, Alter, schäde, ey. Danke, Evil Cookie, Mann. Wie geht's dir? Sieht gar nicht so schön aus. Ja, ja, ja, danke. danke. So. Äh, Polizeimatrix-Verkehr beeinflussen. Mit bitte anhalten, Wir das vor dir fahrende Fahrzeug angehalten, um eine Verkehrsmethode zu führen. Außerdem kannst du eine Spur oder gleich die ganze Autobahn sperren. <lacht> ja, das ist super. Um die Geschwindigkeit und den Abstand zu messen, äh, den das vor dir fahrende Fahrzeug einhält, musst es über einen gewissen Zeitraum im angezeigten Bereich halten. Links siehst du, wie viel Prozent der Messung abgeschlossen ist. Für weitere verwettbar 100 Prozent. Alles da. So. Jetzt machen wir mal hier Verkehrsmessung. Wir holen uns mal den da vorne jetzt. Der fährt doch eindeutig zu so schnell, oder? Guck mal, seht ihr, wie schnell er fährt? Der rast doch. Kein Ziel? Ja doch, er hier, hier. Guck mal, dreispurige Autobahn. Und der fährt... Den holen wir jetzt raus, ey. Oh, oh! Alter, was ist denn mit ihm los? Alter! Der geht ja voll ab, der Typ. Wie dicht müssen wir denn aufhören, um eine Verkehrsmessung zu machen, ey. Wir müssen eigentlich 60 Meter Abstand halten, ne? Wir fahren auf 40 Meter. Bei mir ist auch alles gut. Wir, wir haben gerade das beste Spiel aller Zeiten spielen wir gerade. Äh... Was ist denn mit ihm? Jetzt fehlt er 40? 50? Was ist denn mit ihm los, ey? Der ist doch betrunken, oder? So. Den ziehen wir jetzt hier mal raus. Passt auf. Äh, Signale. Matrix-Anzeige. Bitte folgen. Ja. Du. Ey, Alter, was ist denn mit dem? So. Wollen wir nach hinten gucken auch? Der hat doch getrunken, oder? Hier, Evil Cookie. guck mal, wir haben, wir haben die beste, die schönste Frau aller Zeiten erschaffen. Das ist, äh, Analyzer Smith. Eines der bestbewertesten Games of Steam. ja. Denn, so. Aufgabe einer Verkehrskontrolle: Papier, Alkohol- und Drogenkontrolle, Innenraum- und Kofferraumkontrolle, Dialog mit dem Fahrer. Anzeichen lassen, darauf schießen, welche Aktionen durchgeführt werden sollen. Handelst du willkürlich, wird sich das Negative im Abschlussbericht zeigen. Hahaha, <lacht> Willkür, als ob es Polizei... Oh. Hallo. Ei. Hey. So. Guckt ihn euch an. Der ist voll mit Drogen. Ich sage euch das. Zeigen Sie mir bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Durch die Papierkontrolle äh, ermittelst du, ob Fahrer, Fahrzeugpapier und das Fahrzeug übereinstimmen. Du solltest nur überprüfen, was nicht zusammenpasst. Dazu dedizierst du die beiden Elemente, die du prüfen möchtest. Eine weiße Linie zeigt dir, dass alles korrekt ist. Eine rote dagegen offenbart eine Diskrepanz. Aha. Äh, so. Fahrzeugklasse? Modell? Nee. Äh, Moment. Name. Remi. Boya. Ja, und das kontrolliere ich jetzt hier mit dem Namen hier, ne? Ah, Name ist okay. Ja, super, okay. Passbild? Mit, äh... Oh, Moment. Nein, nein, nein, nein. Ich wollte nicht raus. Ähm... Rück? Ach oh, komm, ich, ich war noch nicht fertig. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich trinke generell nicht. Das glaube ich nicht. Damit korrekt ge äh, gemessen werden kann, muss der Fahrer gleichmäßig in das Alkohol-Testgerät äh, pusten. Drücke dazu, wiederholt Arm, den Balken im grünen Bereich zu halten. Alter, jetzt muss ich auch noch jetzt muss ich auch noch hier drücken. Oh. Hä? Ja. Fehlgeschlagen. Der hat 4,29 Promille. So muss ich, okay. Puh. Ist in Dortmund die auch allein für Copa 11? Ich glaube schon, ja. Der Entwickler kommt aus Dortmund, okay. Der Fahrer ist nicht betrunken. So, Drogen. <lacht> Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel? <lacht> Sehe ich so aus. Drogen? Doch, Drogen? Ich doch nicht. Drogenschnelltest hier. Ich habe das Gefühl, dass der irgendwas stimmt mit dem nicht. Der Zustand der Person deutet auf Schlafmangel hin, aber nicht Drogenkonsum. Der Drogentest konnte keine Auffälligkeiten bei dieser Person aufdecken. Die Person ist ein so Äh... Hä? Ey, die haben doch Drogen, oder? Jetzt ja, Software gehen wir Okay. Ey, die, die hat... Er war Muss kein Drogen schnell ist? Was? Okay. Ähm... Ich verwarne den. Ich muss sie verwarnen. Sie können nun weiterfahren, aber achten Sie nächstes Mal darauf. Ja. Was? Jetzt Hilfekasten abgelaufen. Was? Habe ich jetzt minus XP bekommen, die, ne? Okay, okay. Mittelherzeichen sees bei ja. <lacht> es ist deutsche, deutsche Premium-Entwicklerarbeit. So, bleiben wir auf der Autobahn, ne? Ähm. Wo sind die anderen Autos? In der Zeit ist mal kurz hier nochmal Nikotin. Ach da drüben sind ja Autos. Guck mal die fahren alle auf der anderen Seite. Das muss einem ja auch mal einer sagen, ne? Alles klar, Ehrlich. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Mhm. Schön, dass du da warst. Ähm, Samstag geht's auf jeden Fall weiter, ne? Mit, äh... Hier Rums. Ähm, wie heißt das Spiel? Bestes Spiel der Welt. Project Cars. So, den ziehen wir hier mal aus dem Verkehr. Einheiten. Oh. Zwei oh ja, da fahren wir hin. Krass. Oh, hier. Übernimmt. Ich möchte übernehmen. Annehmen. Ich drücke Annehmen. Hey, ich wollte annehmen. Warum kann ich nicht annehmen? Geht nicht. Da so reingebaut wie mit Editor, ja, das wäre definitiv ein gutes Spiel gewesen. Der Editor hat einfach zu viel gekostet. So, hier. Den ziehen wir jetzt mal raus hier. Äh, Signale, Matrix-Anzeige, bitte folgen. Ich sehe schon, da sind die Scheiben kaputt. Da die Kollegen von Kobra 11 schon, Ja. Auch ist blockiert. Ach, der Hans kommt nicht raus. Jetzt müssen wir uns so hinstellen, weil Hans nicht aussteigen kann, ne? Unfassbar. Aber gut. Ey. Vorsicht, Meister. Guck mal hier. Licht kaputt. Mhm. Das sind mir die Liebsten, ja. Versuchen. Fahrtlicht. Lichteffekt. Linke. In Ordnung. Hallo. Hallo. Hallo. Dokumente. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So, Tim Müller. Hier ja, der Name ist passt. Äh jo, so Passbild können wir nicht kontrollieren. Fahrzeugklasse. Prüfen wir hier mit dem, was er fahren darf. Aha. Aha, da hätten wir ja keine Fahrerlaubnis, sehr gut. <lacht> ja. <lacht> Ups, Entschuldigung. TÜV. Äh, TÜV. Soll ich den TÜV überprüfen? Ah, hier. Ah. Ja, aber äh, Jungs. Nummernschild. Also hier das. Nummernschild passt, okay. aber wie soll ich denn hier den TÜV überprüfen bitte? Fahreransicht, Ansicht, Heckansicht. Ich kann nur... Wie soll ich denn das, das TÜV-Datum überprüfen bitte? Hm. Ich komm vorne zu, meinem Schild nicht ran. Ich kann nur zwei Ansichten hier wählen. Aber ich kann... Ah, ich kann sein... Ah, ich kann das Gesicht hier... Das hier kann ich mit dem hier überprüfen, zack. Fahrer? Fassbild. Bild ist okay. Ähm, ja, TÜV ist... TÜV geht nicht, okay. Ähm... Jo. Ähm... Dokumente, LKW-Papiere. Fracht- und Ruhezeiten. Fahr und Ruhezeiten Hier bitte. Leider stimmt hier etwas nicht. Was? Zeigen Frachtpapiere, komm. Sie ihre Frachtpapiere. Hier sind die nötigen Frachtinformationen. Komm. Sportartikel. Ja, Sportartikel. Sportartikel? Mhm. Okay. Ähm. Mit ihren Lichtern stimmt etwas nicht. Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Doch nö. Nö. Haben Sie Alkohol? Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich fahre immer nur nüchtern. Aha. Oh. Ach komm. Ach, das ist doch ein dober Test hier, ey. Komm, nochmal. Geschafft. Hohoho, <lacht> er hat's geschafft. Amazing Maze, hi. TÜV-Datum mit Datum, Achso, warte mal, Tüftdatum mit Datum um links. Ah, danke für den Hinweis, Maze. Okay. Ich schau mir die Pupillen an. Der Fahrer ist nicht betrunken, okay. Dann machen wir mal einen Drogentest. Gut, Haben sie mal. Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Natürlich nicht. Oh nein. Machen. Echt nicht? Machen wir mal einen Drogenschnelltest hier. So, alter, guck mal, wie rot die Pupillen sind von dem. Alter, der ist, der ist richtig drauf, ey die geröteten Augenweisen in dem Fall nicht auf Drogen hin, sondern eine Allergie. Die Person ist zwar offensichtlich übermüdet. Aber nicht auf Drogen. Die Augenbewegung ist auffällig langsam. Hä? Der ist übermüdet, oder? So, ähm... Wir wenden Bußgeld ich erstmal. Ich muss ihnen ein Bußgeld verhängen. Ja. 3 von 6. Ah. Fetch war sein Alkoholtest verloren Er wurde für Bußgeld festgesetzt. Ach, er ist hilfreich. Okay. Ladung nicht aus den Papieren, geringes Profil. Ach Gott, okay, wir müssen da nochmal gucken. Richtig, okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Einführung beendet. Ah, ja, sehr schön. Okay. Ähm.